Also ich finde, das ist ein, eigentlich total einfach und einfach ja, so eine Leichtigkeit spüre ich auch gerade so bei mir. Ne? Also das ist eine richtige Befreiung irgendwie auch. Ne? Ja. Ich, ja, vorhin habe ich auch richtig irgendwie geheult, weil, als mir das so klar wurde, was das für eine Anstrengung bedarf, da immer etwas anders machen zu wollen, als das gerade ist, ne? und ja, das ist, ich finde das unglaublich. Ne? So. Ja. Zeit ist das, das zumindest ist so. Ja. Die Frage weiß ich nicht, ne? aber ja, das ist. Und ja, man kann einfach sein, man kann dies machen, das machen, das spielt alles keine Rolle mehr. Ne? So. Schon für mich ganz schön. Hm. Und es kann sein, dass der ähm, Impuls, das anders haben zu wollen, oder dieser Wunsch nach anderen Umständen, dass das wieder auftaucht. Ja, und das heißt ja nicht, dass ich nichts mehr mache oder so. Ne? Nee. Aber so, dass dieses Zusammenziehen ist im Moment nicht da. Und ja. wenn dann Impuls kommt, was zu verändern, klar, dann, dann oder etwas zu tun, dann mache ich das auch. Mhm. Ne? Mhm. Aber dieser Kampf irgendwie ist im Moment nicht da. Ja. Was ja. Das, das ist ja. so. Und das ist schön, und das ist was wirklich zu genießen und zu lernen. Ja. Und es kann sein, dass der Impuls, also der Wunsch nach was anderem, wieder auftaucht und sich bemerkbar macht als dieses Gefühl von Zusammenziehen und als Anspannung. Ja. Und diese Anspannung kann ein Hinweis. Darauf sein, dass der Wunsch nach was anderem jetzt da ist. Ja. Ja. Nicht, dass die Umstände nicht passen oder sowas, sondern dass da ein Gedanke ist, der sagt, die Umstände passen nicht. Ja, das ja. wird man wenn ich sehen und auch das ist dann ja in Ordnung. Ja, und das Lernen dabei ist, okay, da ist halt dieser, dieser Wunsch und so fühlt sich das an, es anders ja. haben zu wollen. Und dann hast du sozusagen, der Organismus hat den Vergleich, so ist es, was anders haben zu wollen, angespannt und äh, fühlt sich isoliert und unerfüllbare Wünsche, wie zum Beispiel es in den Griff zu kriegen. Ja? Und äh, wie ist es, wenn die Aufmerksamkeit bei dieser Offenheit ist, ja? wie entspannend ist es für den Organismus, keine Bedingungen stellen zu müssen. Ja? Und durch, dieses, durch diesen Kontrast sozusagen, Okay, so ist, das, so ist die Anspannung und so ist es ähm, bedingungslos sozusagen. Und das eine ist gesehen als ein Objekt in dieser Welt von Objekten, das kämpfen muss, um seine Bedingungen durchzusetzen. Und das andere ist, so ist das Erleben als Offenheit für das, was ich gerade zeigen mag. Und durch diesen Kontrast wird es immer äh, leichter und immer selbstverständlicher, dass die Aufmerksamkeit sich dem zuwendet, was dem Organismus gut tut. Ganz einfach. Ja. Und dass es aufhört, die Lösung da draußen zu suchen in der Welt, die die Bedingungen erfüllen soll. Mhm. Sondern sich dem zuwendet, was keine Bedingungen stellt. Ja, denn das läuft ja sowieso irgendwie alles, ne? ja. ja. Inklusive, dass der Organismus für Veränderungen sorgt. Ja. ja. Also zum Beispiel, dem Organismus wird es zu heiß, dann sorgt er für Schatten. Ganz einfach. Ganz natürlich. Eigentlich. Ganz natürlich, ja. Es ist nicht irgendwie, ja, es ist wie es ist, ich bleibe jetzt in der Hitze sitzen. ja, Sondern einfach mhm. der Organismus es gern ein bisschen schattiger. Okay. Lässt sich machen. Also ja, der Organismus wird ja nicht zu, zu einem passiven Gemüse. Sondern sorgt dafür, dass, es, dass er was zu essen hat, dass er Schatten hat dass er schlafen kann, dass er, was auch immer, dass es ihm gut geht. Und der Organismus lernt, dass das, was sich für ihn wirklich gut anfühlt und, äh, und was dieses Gef äh, Gefühl von Trennung als Illusion er ihn erkennen lässt, ist die Zuwendung zu dieser Offenheit, in der das alles auftaucht. Das Zusammenspiel von allen Erscheinungen in diesem Moment. Die Wände in dem Raum, in den Räumen, wo wir sitzen, genauso wie das, die Gefühle auf der Haut, von den Klamotten und was auch immer. und Die Gedanken, die da auftauchen, die Emotionen, die da sind. Es ist einfach so, ein, so eine Gesamtsymphonie der Erscheinungen sozusagen. Symphonie der Sinneseindrücke. Also durch, durch deine ähm, äh, ja, Arbeit kann ich nicht sagen, oder durch dein äh, Sprechen so, so habe ich das Gerade das Gefühl, dass du mich so auf den Teppich holst. Weißt du, früher da, oder sonst dann schwebte dich da immer in irgendwelchen Sphären, wie ich werden müsste, was, ne, wie ich drauf sein müsste und ne, alles. Ne, und das ist jetzt das einfache Leben, was jetzt einfach so stattfindet. Ne? Mehr ist es nicht. Ne? Nicht irgendwie so ein Konzept. Ja, wie Erleuchtung erleuchtet werden oder erwachen oder all das sind ja, das ist bei mir alles im Moment ganz weit weg, ja. weil es einfach das, es geht ums Leben. Einfach so ja. für mich im Moment, ja? nicht mehr und auch nicht weniger, ja. das ist pure Lebendigkeit. Und dann gibt es ab und zu Bedingungen, die daran gestellt werden, wie sich die Bedingungen wie sich die Lebendigkeit zeigen sollte. Ja, ja? also zum Beispiel. Stärker als die anderen ist ein für viele Leute beliebtes Konzept, für andere ist das erleuchtet. Oder gelassener als die ja. anderen. Oder, ja, ja, oder ja das drüber ist, stehen ich... irgendwie oder sowas. Ja, ja genau. So. genau. Statt, oh, da ist, diese, da ist äh, das Erleben von diesem Organismus. Ja. Ja. Und nicht, ähm, okay, da sind jetzt Bedingungen, an die der Organismus angepasst werden muss. Hm. sondern, sondern ähm, ja, da ist dieses äh, die gesamte Erleben von diesem Moment mit allem, was da ist, und da ist das Staunen. Es ja. <lacht> <lacht> ist einfach eine liebevolle Offenheit, ja, diese. Die, die, Liebe strahlt in die Erscheinungen rein, sozusagen, und das tut dem Organismus gut, der fühlt sich geliebt. Das, das war, also vielleicht, ähm, kennst du diesen Umlauf, da jetzt TV? Das ist so ein tolles Video von diesem Isaac Shapiro, der spricht auch von Liebe, ne, das ist, also das habe ich auch zum ersten Mal verstanden, man sagt ja immer diese, ne, so zwischen Partnern und so, das ist, hat mit Liebe nicht so viel zu tun, und wie der darüber spricht und wie er die Leute da heranführt. Und dieses Gefühl, was, was ich auch gerade so spüre, dieses, ja, diese Liebe einfach, dieses, diese Akzeptanz, oder ich weiß nicht, irgendwie so eine Liebe, dass die einfach da ist. Ne? Und ja. die muss nicht auf eine Person oder auf irgendwas gerichtet ja. sein. Ne? Das ist für also, mich ja. unglaublich. Das ist ja. zum ersten Mal, dass, ich das richtig, ja, dass das richtig irgendwo angekommen ist, da in diesem ja. Organismus. Ne? Ja. Das ist unglaublich. Ja, das mit Liebe ist so, da gibt es, weißt du, Liebe und Bedingungen, das yeah. ist ja irgendwie so, da ist, der, äh, da ist diese Vorstellung, okay, ich enthalte dem Erleben jetzt, also dem Moment meine Liebe vor, meine Liebe, yeah. weil wow. das kriegt das Erleben dann, wenn es wertvoll genug ist, wenn es liebenswert yeah. ist, yeah. davor nicht, also arbeite dran. Welt. Ja, richtig, ja. richtig. das ist Unglaublich ist das, ne? Ja. ja, und das kann in der Partnerschaft auch so sein. Hey, da ist jemand, der erfüllt all meine Bedingungen. Genau. Für genau. zwei Wochen. Den liebe ich total. <lacht> <lacht> Stimmt. Deswegen funktioniert das ja auch nicht wirklich, ne? Bei vielen. Ja, ja weil es einfach halt äh, Liebesentzug gibt, wenn Bedingungen nicht mehr erfüllt werden. Richtig. Und okay. das, ist, das passiert halt dann einfach. Und das, was aber wirklich ähm, einengend ist bei dem Ganzen oder so, sich so eingeschränkt, beschränkt anfühlt, ist das Verweigern von Liebe. Ja, Für, nee, das ist nicht gut genug. Ja, stimmt, das dagegen sein. Mhm. Das ist halt einfach, ähm, das macht halt jemanden da drin sozusagen in einer hässlichen Umgebung. Ja? Und, und den Wunsch nach, dass die Liebe so rausfließt, aber dann muss, müssen halt die Umstände passen dafür. Da brauche ich eine viel bessere Umgebung dafür. Ja, ja. Liebevollere Menschen, hübschere Menschen. Und das ist halt einfach echt schmerzhaft, dass du so da, ich hätte so viel Liebe, aber ich kann sie nicht rauslassen, weil die Welt ist nicht so. Ja. Und das fühlt sich auch total eng dann wieder an, ja. ne? so. Ja, und das ist, es ist an sich ist es aber auch ein liebevoller ähm, Gedanke oder ein liebevolles Konzept dahinter. Es ist es ein bisschen verwirrt. Ja? Nämlich, ich habe doch was Besseres verdient als das hier. Ja? Ich habe was Besseres verdient, ich habe ähm, Liebe verdient, ich habe Verständnis verdient und so weiter. Aber es ist halt einfach durch dieses Zusammenziehen auf auf so eine Unvollständigkeit erscheint es, dass, dass, dass die Liebe von draußen kommen müsste, um erwidert zu werden. Also ja. dass die Liebe, die man in sich fühlt, ein Objekt bräuchte. Ja. Also so lebe ja. ich das oft. Ja, so. ja. Ich, äh, ich, ich hätte so gern jemanden, den ich lieben könnte. ja, ist auch eine wahnsinnige Einschränkung eigentlich. Ja. Nur im, Im Unterschied dazu, dass ja äh, genug Objekte da sind, sozusagen. Ja? Nur sind die halt nicht äh, liebenswert. Die, ja? ja. die sind ja. das ist nicht, nicht gut genug. Ja. Und vor allem, wenn man sie als Objekte sieht. Ja? Statt als die, äh, als die momentane Lebendigkeit, so wie es sich gerade zeigt. Ja, da ist das, auch der Kopf dann so schnell mit der Bewertung, nicht? das geht dann so fix, ne? das ist ja überhaupt, ähm, das habe ich auch schon oft beobachtet, wenn ich mir was anschaue, dass da sofort so Kommentare im Kopf sind, ne? das ist so, das ist so, das ist so, das geht rasant, ja, geht ja, ja. Ja. Und vor, äh, hauptsächlich nach diesem Kriterium, ist es denn gut genug? Ja? Also zum Beispiel, sind? ist sie ist der, ist der, oder die hübsch genug? für eine Partnerin oder äh, sensibel genug für eine Partnerin oder was auch immer ja, oder äh, und dann überträgt sich natürlich auch, das ist, haben wir auch äh, gelernt, bin ich denn gut genug? Hübsch genug, sensibel genug, was auch immer. Und dann scheint es so, dass, dass, dass, dass, dass wir oder die Welt irgendwie den Standards nicht entsprechen. Aber die Standards selber werden dann nicht in Frage gestellt, sondern die sind die Autorität in dem Ganzen. Statt nur ein Gedanke, der im Gesamtgeschehen auftaucht. Da ist dieses Zusammensein und der Gedanke, ist es denn gut genug? Stimmt. Aber das, das kriegt man ja so im normalen Leben gar nicht mit, dass das nur ein Gedanke ist. Das nee. halten wir ja für die Realität. Das ja? ist sozusagen die Brille, durch die wir dann die Welt anschauen. Ja? Ja. Und wie es halt so ist mit Brillen, nach einer Zeit ist die so gewohnt, dass es dass, ähm, dass, wie man dadurch schaut, scheint halt einfach die Wirklichkeit zu sein. Ja? Aber in dem Moment, wo es ist, ähm, Merkst du, dass du eine Brille trägst, in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit dahin geht, ist es überhaupt keine Frage. Ja? Es ist nicht irgendwie, warte, ich muss jetzt kurz mal meditieren um diese Brille, ja? sondern okay, da ist sie. Da ist dieser Gedanke, ist es gut genug. Da ist das Stellen von Bedingungen und so fühlt sich das an. Es ist kein irgendwie äh, besonders langwieriger oder tiefer Prozess, aber es ist etwas immer wieder, weil diese Brille dann halt wieder vergessen wird in den Hintergrund gerät. Aber sobald die Aufmerksamkeit dahin geht, ist es okay, da sind die Brille, da ist die Brille und dahinter sind die Augen. Und so fühlt sich die Brille an und so ist das Sehen durch die Brille. Das ist nicht irgendwie Brille ablegen in acht Schritten. <lacht> <lacht>